Herzlich Willkommen zum Vortrag über die Print Roadmap. Ja, und es gibt in diesem Vortrag kein Filmquiz. Wir haben keine Tassen mehr. Eine Roadmap ist letztendlich wie eine Reise. Und wohin die Reise eigentlich geht, ist völlig nebensächlich. Sondern, ihr habt es schon mitbekommen, es ist sehr entscheidend, wer bei der Reise an der Seite steht. Und deswegen begrüße ich herzlich Dittmar Feld. Schiefer und verantwortliche Produktmanager unserer neuen Produktlinie PrintCloud. Willst ja. du klicken? Bitte? Auch allen schönen guten Morgen. Ich kann klicken, ja. Kannst du. <lacht> Bevor wir darüber sprechen, wo wir hinreisen wollen, möchten wir darüber sprechen, wie wir reisen wollen. Also mit Rikscha, Flugzeug, Yacht, zu Fuß, Bike, E-Bike, was auch immer und das Gefährt, das wir uns ausgesucht haben, heißt Innovation. Genau und äh, wir wären ja nicht in Deutschland, wenn es nicht für alle Begriffe immer auch neue Begriffe geben, äh, geben würde. Ähm, wir haben eben schon sehr viel den Begriff Innovation gehört und ganz leicht ist es auch beim Horst angeklungen, äh, dass dieser Begriff sehr häufig sehr technokratisch gesehen wird. Ähm, auch sehr ingenieurmäßig, dass man sagt, ähm, man braucht äh, Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D und dann komme ich zum Ergebnis und dann ist alles gut. Ähm, wir wollten diesen Innovationsbegriff gerne erneuern und da hilft uns auch die Zukunftsforschung ein wenig. Ähm, auch da gibt es Untersuchungen, wie man, wie man Innovationen neu begreifen muss, gerade auch äh, in den Zeiten von agiler Entwicklung, wenn es um Softwareentwicklung geht. Und äh, daher haben wir uns den Begriff für unser Mindset, wie wir in die Entwicklung gehen, ausgesucht. Äh, der äh, heißt Innovation, äh, ist ein Kunstwort aus zwei Begriffen. Der erste Teil ist die Synthese. Und bevor ich das erkläre, muss ich mich bei meinen vergeblich äh, bemühten Chemielehrern entschuldigen. Aber dennoch versuche ich es jetzt mal. <lacht> ähm, Synthese ist in einfachen Worten die äh, Verbindung von zweier oder mehr Elementen zu etwas Neuem. Ähm, und das tun wir ja auch übertragen auf äh, die PrintCloud, machen wir das. Äh, wir benutzen teilweise etwas Vorhandenes, wie den PDF-Renderer, man könnte auch sagen den Print-Komet. Wir entwickeln was völlig Neues, nämlich die PrintCloud-Architektur, die, Print -Cloud -Architektur, die äh, unter, unterhalb des Services liegt. Und äh, wir möchten auf dem Weg dorthin offen äh, bleiben und auch der, äh, ja, wie soll ich sagen, der, äh, dem kreativen Zufall, könnte man sagen, eine Chance geben. Denn äh, nicht der Weg ist immer wichtig, ABC, sondern äh, das Ziel. Und äh, da mag es viele Ziele geben und viele Wege. Ähm, und äh, nicht immer schlägt man von vornherein den richtigen Weg ein. Ja, ja. Bevor, wir, ähm, bevor wir da weitermachen, reden wir natürlich auch, wenn es ein Weg ist und wenn wir auch äh, Freiraum für kreative In Inputs und auch für den Zufall haben. Ich schaue jetzt, ich will gar nicht auf die Folie schauen. Gabi, steht 4.1 oder 4.2 drauf? <lacht> <lacht> Juhu, <ist schon> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, Wenigstens da ist es richtig. Ja. Aber, ähm, Manchmal bekommt man ja Ausschreibungen. Dann füllt man eine Excel-Liste aus mit 100, 200, 300 Kriterien, je nachdem, äh, kennen wahrscheinlich viele hier in dem Raum. Und dann gibt es dann noch immer so einen, noch einen <lacht> zusätzlichen Satz, der heißt, naja, wenn Sie die 200 oder 300 Kriterien jetzt dann wahrheitsgemäß und zutreffend ausgefüllt haben, bitte legen Sie noch Ihre Roadmap für die nächsten drei idealerweise für die nächsten fünf Jahre bei. Das ist super. So, wenn man dann in so einem Ausschreibungsprozess ist, ist das ab und an schon der Fall, dass dann der Vertrieb die Wahrheit etwas dehnt und sagt: Natürlich haben wir eine Roadmap für die nächsten fünf Jahre. Natürlich haben wir die nicht, weil sich Dinge ändern und wir neue Erfahrungen haben, aber das ist so mal grob die Themen, die wir da adressieren und vorhaben. Dann schickt man halt dann die drei- oder fünf-Jahres-Roadmap hin. Es ist natürlich. Aus der Perspektive der Innovation natürlich eigentlich nicht der richtige Weg. Wir gehen natürlich bei der Print Cloud, das werden wir nachher sehen, einen sehr radikalen Synnovation Weg. Bei unserem etablierten Produkt mit knapp 500 Kunden geht das natürlich nicht ganz so, aber wir wollen da ganz bewusst auch in Zukunft ein bisschen mehr Freiraum schaffen. Wie schon eingangs erwähnt, in der Keynote, nicht 4.1, 4.2, heute Pre-Release, so gesehen ist nicht eine ganze Weltpremiere, ein paar haben es schon gesehen, das wird Gabriel Siegert machen, es gibt letztendlich, ich will dir deinen Vortrag nicht vorgreifen, aber mal ganz wesentliche Punkte, es gibt eine neue Oberfläche, die wir denken, dass die ziemlich cool ist, wir haben ein neues Workflow-System integriert, Camunda, um letztendlich auch besser andere Workflow-Systeme, andere Prozesse integrieren zu können. Es gibt ein neues Modul Flatplan für die Verplanung und Organisation von Publikationen. Und das Team ganz groß vom äh, Paul-Team ist, glaube ich, hier nicht im Saal. Komet äh, hat ein Facelift äh, erfahren. Äh, Einfach mal hingehen und schauen. Das ist das, was wir Details äh, wird äh, Gabi erzählen. Ähm, das ist das, was wir vorhaben. Wir wollen es im Q1 nächsten Jahres releasen. Dann äh, findet in Q4 hoffentlich am Anfang von Q4 äh, dann der Release 4.3, wo wir diesen Flatplan um die Rasterverplanung, um die sogenannte Gridverplanung äh, äh, erweitern. Dann haben wir den großen Release 5.0 vor im Q3 nächsten Jahres, mit, äh, wo dann die ganze alte Print Planner Oberfläche ersetzt wird, wo auch dann das Tabellenmodul und die Facettenkonfiguration in dem neuen äh, neo Neowise äh, Oberfläche stattfinden. Der Rest, Details, verweise ich auf den äh, Vortrag von Gabriel Siegert. Vielleicht noch mal ganz kurz, als wir begonnen haben, ich glaube vor anderthalb Jahren, Horst. Ja, gedanklich haben wir da schon vorher angefangen. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Äh, Kohle gab es nicht früher. Was wollten <lacht> wir erreichen? Also ich habe auch eben von den Zielen gesprochen. Wir wollten hundertprozentig cloud-nativ sein. Das heißt also keine Kompromisse hinsichtlich der Architektur. Wir wollten auf Basis von Standard Services arbeiten wir wollten hochskalierbar sein. Das heißt also, auf unserer Cloud sollen sich sehr viele Kunden bewegen, sicher bewegen, die Daten müssen getrennt sein. Wenn ich es gibt ja gleich noch den Datasheet-Service, der ist ja schon ein paar Mal gefallen, der wird gleich noch vorgestellt. Der Datasheet-Service kann von einem Kunden mit einer Rendering-Instanz genutzt werden oder von 1000 Kunden mit 1000 Rendering-Instanzen oder mit 10.000. Natürlich, das ist theoretisch, weil natürlich ist es in irgendeiner Art und Weise mit den Computing-Ressourcen natürlich begrenzt. Wenn ich keine Rechenkapazitäten mehr habe, dann kann ich auch nicht unendlich skalieren. Aber rein theoretisch würde das gehen. Und als einer der Hauptunterschiede habe ich hier mal dargestellt, dass egal eigentlich mit welcher Software das ist, da ist nicht die Print Suite allein, sondern ein traditionelles Publishing-Projekt oder alle Projekte, die On-Premise durchgeführt werden, die haben verschiedene Phasen. Ich habe da einfach mal welche angedeutet. Da kann man sich noch darüber streiten, ob da die eine oder andere fehlt oder anders benannt werden soll. Nichtsdestotrotz, es gibt einige Phasen und man muss sich selbst im Optimalfall auf Wochen einstellen und nicht einstellig äh, oder auf Monate. Und was wollen wir erreichen im Unterschied dazu? Natürlich immer auf Services, runtergebrochen auf eine ganz spezifische auf einen ganz spezifischen Service. Wir wollen das Ganze von Wochen auf Tage reduzieren. Das ist unser Ziel. Aber da wird auch schon deutlich, das wird dann nicht der hochkomplexe Hoffmann-Katalog sein, den ich in Tagen mal eben kurz machen kann, sondern ich weiß, Enttäuschung. Das werden deswegen auch im ersten Schritt die Datenblätter sein und im Idealfall auf Basis der der Standards, aber natürlich ist ein Customizing möglich. Das sehen wir glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Weiß ich gar nicht genau. genau. Da ist nochmal der Datasheet Service vorgestellt. Das ist also unser erster offizieller Service. Die Akeneo logos stehen ja auch nicht zufällig. Das sind unsere Werbeunterlagen für den Acaneo Data Datasheet Service, der bei Akeneo im Shop angeboten wird, richtig? Ja. Genau. Wenn ich da kurz noch etwas betonen darf. Schaut in meine Augen, schaut auf meine Lippen, Standard-Templates. Ich mache es noch die andere Richtung, dass es klar wird, Standard-Templates. <lacht> Wenige Tage Standard-Templates, deswegen haben wir auch mit dem Datenblatt-Service angefangen. Und dann, wir haben ein bisschen früher angefangen. Ähm, Erfahrung aus WordPress. Da kann man Schemes kaufen, Stimmt. kosten typischerweise 10 Dollar. Klasse Schemes, du nimmst die und an denen kannst du auch noch leichte Adaptionen machen. Aber du erweiterst diese Schemes nicht. Das, du nimmst das Schemes, du machst deine Farben rein, du ballerst dein Logo rein und das war's. Kostet 10 Dollar. Ich sage nicht, dass das bei uns 10 Dollar kostet, aber... Tassen kosten echt viel Geld. <lacht> es ist ein Standard, den kann man adaptieren und den kann man ganz schnell verwenden. Und das wird auch im WordPress ja auch in vielen Webshops gemacht. Man fängt mit einem Standard-Scheme an, denkt an meine Keynote, dass also ich sage, man macht es mal ganz schnell, man, fasst, äh, man sammelt Erfahrung. Und dann sagt man, oh, hm, das ist schon mal ganz toll, aber ich brauche ganz andere Templates. Und das ist möglich, aber eine ganz andere Geschichte. Ihr versteht, ich mache das nochmal zu Verdeutlichung. Standard-Templates. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <Ja. lacht> genau. <lacht> Möglicherweise muss man bei individuellen Templates hier ja auch spezifizieren. Ja. Könnte ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> Gut, wie sieht das schematisch aus? Letztendlich, man hat ein Content-System, das kann ein PIM-System sein, was auch immer. Wir nennen dann unser Lightweight Middleware, so könnte man es vielleicht sagen, Data Agent. Und das ist auch der Grund, warum es im Moment heißt, es ist der Accaneo Datasheet Service, der publiziert ist. Und wir haben einen Rendering Service. Der Data Agent macht aus den Daten, die irgendwie strukturiert sein müssen, logischerweise macht, transformiert er die Daten in unserem XML-Format. Das wird zum Rendering Service geschickt. PDFs werden erstellt. Und äh, auf die geeignete Art und Weise des Zielsystems dann wieder zurückgeschickt. Auch da gibt es Unterschiede und genau das ist der Grund, warum der Data Agent für, jede, äh, für jedes Content-System ähm, angepasst werden muss. Meistens ist es Rest, es kann aber auch filebasiert sein, was auch immer. Ähm, weitere sind dafür auch in Vorbereitung. Darf ich kurz noch ja, etwas sagen? Danke. Dietmar hat etwas sehr Wichtiges formuliert, ich will das nur noch mal betonen, Standard-XML. Also das ist auch der große Unterschied der Print Suite. Bei der Print Suite geht man hin und sagt, naja, lasst uns mal ein Entitätenmodell, lasst uns ein fachliches Datenmodell entwickeln, angepasst auf eure Bedürfnisse, auf eure Publikationsbedürfnisse. In Print Cloud, ihr wisst jetzt, was kommt, Standard-Datenmodell. Ich mache es nochmal anders: standard Das heißt, die ganzen Standard-Templates fußen auf einem Standard-Datenmodell. Und das Reinpressen in das Standard-Datenmodell findet bei den Data Agents genau. statt. Auf diese Art und Weise ist es uns auch möglich, Projektkonfigurationen immer wieder zu übernehmen, als, auch als Vorlage zu nehmen. Die Standards. Genau. Ja. Sind diese Standard-Templates und die Standard-Daten denn auch irgendwo in Standard einsichtbar oder einsehbar? Also gibt es da schon äh, Unterlagen? Äh, die Unterlagen haben wir natürlich im Moment zur internen Verwendung. Wir bereiten bestimmte Dinge vor. Das Templating wird als eines der ersten Dinge äh, freigegeben werden für Partner. Wir müssen im Moment äh, natürlich, ich sage mal, auf den Punkt gebracht, höllisch auffassen, dass, dass unsere Konfiguration, also das ist eine mögliche Konfiguration, das sehen wir gleich auch am Architekturschaubild, äh, nicht das ganze System kompromittiert. Deswegen äh, gehen wir in einzelnen kleinen Schritten vor. Im Grunde genommen äh, fungiert äh, unser eigener interner Professional Service jetzt gerade als äh, Pilotpartner sozusagen. Und wenn wir da sicher sind, mhm. läuft und wenn einer einen falschen Knopf drückt, wird auch nicht die ganze Cloud gelöscht. <lacht> nur Nein. Facebook. Ja, nur Facebook. Ach, waren wir das? Oh. Ja, schade. Dann äh, gehen wir es frei. Und Herr Zimmermann, ich liebe Ihre Betonung von Standard. <lacht> so, und damit da auch keine Missverständnisse aufkommen, bitte ich Sie Ihre... Achso, nee. Ach, die fehlt hier. Also hier ist es nochmal zusammengefasst. Und auch nochmal: äh, Print Cloud äh, ersetzt in keinster Weise die Print Suite. Standard. <lacht> dann gehen wir da mal drüber weg. Und dann bitte ich Sie, Ihre Stühle in einer angenehmen äh, Lage zu bringen. Denn in den nächsten zwei Stunden sprechen wir über die Architektur in den Einzelheiten und allen Details. Äh, Kaffee gibt es nicht und Wasser <lacht> haben Sie ja hoffentlich. Nein. <lacht> Dazu gibt es äh, einen kleinen Einblick äh, um Viertel nach Drei äh, vom, äh, vom äh, Print Cloud Team und wir wollen da auch tatsächlich in, offen in der Kommunikation sein und äh, da gibt es im Grunde keine Geheimnisse, fast keine ähm, und äh, malträtieren Sie die Kollegen mit Fragen, äh, die werden, soweit Sie das können, gerne antworten. So. Und jetzt kommt ein, eine bekannte Folie mit anderem Inhalt. <lacht> Die drin Cloud Roadmap. Natürlich haben wir noch einiges zu tun. Bei uns ist das nicht, äh, es sind noch auch Dinge in der Architektur zu tun. Da haben wir vornherein auch Sicherheitskonzepte mit berücksichtigt, äh, weil das ist natürlich bei Cloud-Themen ein sehr, äh, äh, sehr wichtiges Themengebiet. Ähm, deswegen würde ich das auch nicht alles. Einzeln durchgehen, sondern ich konzentriere mich mal im Verlauf der nächsten drei Folien, glaube ich, sind auf die Services. Wie ja eben schon gesagt, der Datasheet Rendering Service steht grundsätzlich zur Verfügung. Derzeit gibt es den Data Agent, der also sich um das Datenmanagement kümmert, für Akeneo. Weitere sind in Vorbereitung, auch in Zusammenarbeit mit einem Partner und auch da sind unsere Partner aufgerufen, sich gerne zu melden, wenn Sie eine gute Idee haben oder gerade ein Vorhaben haben, wo das passen könnte. Wir sind da zu allen Schandtaten bereit. Als Cloud-Service. Und natürlich, was ist wichtig, da sind wir bei dem, was wir testen müssen. Was ist wichtig, wenn man Templates anpassen will oder wenn man ein Projekt neu konfigurieren will, der Konfigurations-Client, der ist jetzt in der ersten Version soweit fertig. Unsere Leute testen den derzeit und realisieren die ersten Projekte damit. Weitergehen. Nächstes Jahr. Es wird deutlich mehr Data Agents geben, wie ja eben schon gesagt. Auch weitere Rendering-Services sind denkbar, weil ein Datasheet ist in unserer Wahrnehmung auch ein Datenblatt und kein Flyer oder Plakat oder was auch immer. Dafür gäbe es dann eigene Standard-Templates, die dann auch wiederum die Zielsetzung haben, es wieder zu verwenden. Und das Thema Direct Mailing wird nächstes Jahr eine Rolle spielen, also Personalisierung von Werbemitteln, wo wir... Als Cloud-Service im Grunde genommen Daten anziehen, personalisierte Daten und dann Content aufspielen. Einfachster Fall, Karten als Beispiel. So, und dann sind wir schon in 23. Wir haben nämlich, im Moment ist das alles ein headless system weil wir die Schwerpunkte auf die Architektur gelegt haben. Wir werden in 22 anfangen mit dem, mit dem UI, aber wir glauben, weil wir ja auch noch ein paar andere Aufgaben haben, dass es noch ein bisschen dauern wird. Deswegen ist es jetzt im Moment für 2023 eingeplant, dass wir eine erste Version haben von, der, von dem UI der Cloud und damit auch einen Kauf-Workflow auf die Seite draufpacken und ähm, mehr und mehr Self-Services, wie ich denn zu so einem Service komme, einrichte. Äh, hinzugenommen mit dem Partner-Ökosystem. Ähm, und ähm, wir haben uns auch vorgenommen, äh, eine, eine UI-basierte Datenintegration anzubieten, mindestens für, äh, für Excel-basierte äh, Workflows oder CSV-basierte Workflows oder Cloud-to-Cloud-Kommunikation. Ähm, Genau, zu Office 365 oder sowas. Genau. Aber auch da, wenn da jemand sich beteiligen möchte, äh, Anregungen hat, äh, jede Anregung ist willkommen. Da nochmal alles auf einen Blick. Das überspringen wir jetzt. Also die wichtigsten Themen aus meiner Sicht sind, es gibt mehr äh, Data Agents, also es wird eine Vielzahl von Content-Systemen unterstützt. Personalisierte Werbung wird äh, als Services möglich sein und äh, auch eine Herzensangelegenheit der Printkomet Desktop wird in 2023 äh, auch in die Cloud in der Cloud angeboten werden. Für kleine mittlere Projekte, da denken wir an Agenturprojekte und ja. das ist auch ja. Gut. So mal eben durchblättern, habe ich das. Das haben wir alles, das haben wir alles. Ich glaube, wir sind durch. Dann Ü Fragen, oder? Ja, genau. Fragen, Anmerkungen, Inputs. Also ist mehr zu schaffen, oder zweimal zweimal wird das c hm? ersetzen oder ergänzen? Ergänzen. ergänzen. Äh, hat eine mehrfache Bewandtnis. Es gibt. Also ich verweise da zuerst so mal auf den Vortrag von äh, Pauls Team. Da werden die das euch zeigen. Es wird äh, Accelerating-Packages relativ äh, schnell geben, die können aber Partner noch nicht editieren. Wir wollen erst zu so 5.0 die Python-Integration äh, den Partnern geben. Es gibt dann ein Pre-Release-Programm äh, dazu. Ähm, ja. Es wird Ergänzen geben. Wir haben, glaube ich, Gabi, hast du es gerade im Kopf, 300 Funktionen schon auf Python? Ich glaube, ich glaube Leo hat gestern schon wieder eine größere Zeit. Ja, die also wächst. <lacht> <lacht> ist natürlich das klassische Pareto-Prinzip, dass wir mit 10% der Funktionalitäten schon mal 80% machen. Warum tun wir das? Das hat sehr viele gute Gründe, denken wir. Das Erste ist natürlich, wir wollen einfach diese, die letzte Adaption, die letzte halbe Meile, natürlich auch in einem, in einer mehr populären und bekannten Skriptsprache machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist eigentlich der Impuls, das ist, ich sag mal, in der print welt ein wichtiges Feature, aber kein K.O.-Feature. In der Print-Cloud-Welt ist es ein K.O.-Feature, weil durch die hoffentlich. Äh, viel größere Verbreitung, die wir äh, versuchen zu erreichen, können wir dann nicht mehr sagen, hey, äh, lerne c skript äh, und das machst du den ganzen Tag, das geht nicht. Und deswegen ist es aus äh, DITMAS Team Perspektiven ein absolutes äh, Must-Feature, wenn wir das auch den, ich sag mal, dem erweiterten Ökosystem zur Verfügung stellen Deswegen ist es auch kein Zufall, dass der, äh, Desktop, äh, die Desktop-Integration 23 kommt, genau. äh, weil wir brauchen ein gewisses äh, Befehlsset in Python, mhm. damit es Sinn macht. Äh, und äh, ich glaube gerade äh, bei Cloud-Anwendungen, mhm. ich glaube, du hast es eben auch nochmal gesagt, ähm, vielleicht auch bei digitalen äh, Vorhaben, das ist ja dann sehr vergleichbar. Mhm. Ähm, werden wir auch eine größere Gruppe haben von Leuten, die das einfach mal austesten wollen. Mhm. Und die werden nicht c skript ein halbes Jahr vorher lernen oder drei Monate. Das ist eigentlich, wie du schon sagst, auch, da, nicht stand, aber, auch so. da kein Hindernisgrund eigentlich. Aber bei Python denken wir, da gibt es dann irgendwo, gibt es jemanden, im Untergeschoss oder im Mittelgeschoss oder wo auch immer, im Unternehmen und dann beschäftige dich doch bitte mal damit. Wir wollen mal eine kleine Ausleitung machen, ob das was für uns ist. Und da wäre C-Script glaube ich ein k kriterium ja. Und ähm, dazu noch ergänzend, ähm, ich habe in meiner Keynote gesagt, wir entwickeln nicht die Print -Suite neu. Weil das, das macht keinen Sinn. Ähm, wir, wir gewinnen damit keinen neuen Kunden, also, außer dass es dann halt skalierbarer ist. Bla, bla, bla Deswegen haben wir uns für einen völlig anderen Weg entschieden. Aber wir gucken jetzt natürlich mit äußerster Sorgfalt und Bedacht, wenn wir auf ein von beiden Plattformen etwas entwickeln, dass es eine Synergie gibt. Beiden ist ein wunderbares Beispiel. K.O.-Kriterium auf print seite auf der Print-Suite-Seite. Cooles Feature. Und da haben wir noch viele andere Dinge. Also wenn ihr dann in Zukunft, äh, sind die jetzt völlig besoffen, <lacht> dann denkt daran, dass das etwas mit der Synergie, äh, Synergie beider äh, Plattformen äh, zu tun hat. Und das Dritte ist auch noch ganz wichtig. Wir haben immer in der, Hist, in der Historie, haben wir immer relativ schnell auf der Prinz Vital was rausgeballert. Und gesagt, ballern wir raus. Deswegen haben wir unsere Partner, die schauen das an und die testen das und geben uns Feedback. Diese Kultur werden wir teilweise beibehalten. Auf der anderen Seite werden wir diese Kultur unterbinden. Weil das ist das, was Dittmar ja ausgeführt hat. Es ist ja von enormer Bedeutung bei einer Cloud-Plattform, dass das, was man delivert, funktioniert. Deswegen, wenn man die Roadmap da anschaut, sind das... Ein Großteil der Themen rund um Delivery, Qualitätssicherung, Tests und all diesen. Ja. Und diese, wenn wir keine Print Cloud hätten, hätten, hätte heute wahrscheinlich Paul gesagt, geht auf den FTP-Server, ladet euch runter, fangt an mit Python. Ne? Jetzt wird Pauls Team sagen, ja, schaut mal, was wir da Tolles haben." Und eigentlich haben wir schon, wie auch immer, Hunderte von Funktionen. Aber es gibt erst in 5.0 zu den Partnern vorher ein geplantes äh, Testprogramm, dass wir sicher sind, dass es das fun funktioniert. Also, da wird sich auch, bitte ich um Verständnis, einfach auch Teile unserer Policy, muss sich einfach ändern. Und auch wenn wir jetzt hier gegenüberstehen, die Print Suite ist und Print Cloud stehen nicht gegeneinander oder sich gegenüber. Wer genau aufgepasst hat, steht auch in der Print Suite Roadmap. Eine Print-Cloud-Integration ja. und natürlich aus unserer Sicht macht es äh, unter bestimmten Umständen auf jeden Fall Sinn, äh, auch die Print-Cloud äh, zum Beispiel als Rendering-Farm zu benutzen, um aus dem Print-Suite heraus genau. als Datenquelle äh, Datenblätter zu erzeugen. Genau, also das, war, das wollen wir relativ schnell machen, genau. äh, dass man sagt, komm, äh, ich brauche gar keinen sperrigen InDesign-Server für ein Datenblatt, ich brauche vielleicht Comet Desktop für meine Katalogproduktion wo ich den Content im Print Planner, also neuerdings dann in Flatplan äh, zusammenstelle. Ich mache das im Comed Desktop, ganz klassisch, ganz traditionell. Aber Datenblätter will ich mir ja keinen InDesign-Server äh, schweren mit diesem ganzen Kram äh, ans Bein binden. Da nehme ich dann diesen äh, Cloud-Service von, äh, von Print Cloud. Also so eine Mischung gibt es. Und äh, andere Weg geht auch. Äh, wir haben das schon gemerkt, was uns sehr freut. Nämlich in dem Acneo Datenblatt Service. Die, die Kunden, die wir bereits gewonnen haben, haben gesagt: Super, ging ja ganz schnell. Wahnsinn. Aber wir brauchen jetzt auch Kataloge. Geht das mit dem Datenblatt Service? Ihr könnt euch die Antwort denken: <lacht> <lacht> Nein und ja, nein, nicht mit Cloud, Aha, aber mit der Print suite geht das natürlich äh, par excellence. Also, wir haben da schon. Auch tolles Upselling-Geschäft, dass man sagt, da nehme ich einen Service und bei anderen Touchpoints nehme ich die Print Suite. Also, das ist in keinster... also wir, wir sind überrascht, dass so viele dann relativ schnell gekommen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt auch Kataloge haben. Klasse Sache. So ist das. Und das ist natürlich auch für Partner interessant. Schnelles Projekt <lacht> zu Beginn anfüttern sozusagen. Und dann kommt der Bedarf von selbst. Hm? Genau. Und es wird sicherlich in, in Zukunft werden wir, wenn wir auch neue Module, Module entwickeln werden, wir immer überlegen, ob wir das dann auf der Cloud-Plattform machen, das in die Enterprise machen oder wie wir das äh, wie wir das spielen oder etwas entwickeln, was dann beide Plattformen verwendet. Okay, jetzt haben wir schon wieder so viel rumgequatscht. Noch weitere Fragen? <lacht> Sie wie ähm, entsteht eigentlich die Entscheidung, dass man jetzt zum Beispiel Python äh, als äh, Sprache Also ist das irgendwie in einer Abstimmung oder irgendwas entstanden? Oder hat es besondere technische Gründe? Besondere technische Gründe hat es meines Wissens noch nicht. Also ich vermute mal, dass unsere Entwickler äh, jetzt widersprechen würden. Wir werden sicherlich eine Evaluierung gemacht haben und <lacht> geschaut haben, okay, welche... Allgemein bekannten Skriptsprachen sind ja überhaupt geeignet, äh, um, äh, um in, in den Kometen integriert zu werden. Und dann gab es wahrscheinlich eine Liste, korrigiere mich, und äh, ähm, Python ist ja durchaus verbreitet. Äh, und daher ist die Wahl wahrscheinlich darauf gezogen. Oder wir, noch was, hier, ja, ich was? will was ergänzen. Wir, wir denken da ein bisschen anders. Äh, wir sind vollständig überzeugt, dass... Äh, nicht nur unsere Entwickler, sondern alle Entwickler kreative Menschen sind. Vielleicht nicht jetzt so unmittelbar, was, was man so im Marketing unter Kreativität äh, verstehen, aber dass die Leute tolle Ideen haben. Und wir nehmen für uns nicht in Anspruch, also ich sag mal das Management, das besser zu wissen. Wir machen im Prinzip ein Minimum an Vorgaben. Unsere Vorgabe an das äh, das Team von Paul war, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Alternative zu C-Skript. War die Reaktion, mal sagen wir mal, positiv formuliert verhalten. <lacht> Verstehe ich, weil wenn man das anschaut, das ist, ist das so was Mächtiges, das ist ja unglaublich. Dann haben, wir gesagt, dann haben sie gesagt, warum? Dann haben wir gesagt, naja, wir brauchen etwas, wo die Leute Erfahrung haben, also dass genau nicht diese Einarbeitung äh, notwendig ist. Oh, das kann man doch ganz schnell in C-Skript, das hat man, das, das braucht man nicht, das kann man ja. Wir <lacht> nicht alle, lieber Paul. <lacht> Manche, aber nicht alle. Also wir brauchen ein, äh, eine, eine populäre äh, Skriptsprache. Das war unser, das äh, war das war unser Input. Und dann haben die gesagt, Python, dann haben wir ein paar Fragen gestellt, warum, das war, klang für uns plausibel, dann war das so gegeben, das läuft bei uns generell so. Und wenn man Pauls Team betrachtet, wenn die zurückkommen und sagen Python, dann steht das nicht auf einer PowerPoint-Folie, sondern sie zeigen uns den ersten Prototyp. Und dann waren glaube ich, damals schon 50 Funktionen implementiert. Hey, schaut mal, <lacht> haben wir schon gemacht, das ist auch gut so, weil dann haben sie Erfahrung gesammelt und noch mal ihre Entscheidung revidiert. So läuft das bei uns in, in wesentlichen Dingen, dass wir versuchen, eher das, die Ziele, die wir erreichen wollen, zu formulieren. Und dann sag mal das reinwerfen in kreativen Prozessen, was rauskommt. Und da haben die uns auch schon an der einen oder anderen Stelle auch schon vor großen Schaden bewahrt. also ist ein Dialog und wir geben das nicht vor, ganz bewusst nicht. Sonst könnten die ja immer noch hinterher kommen und sagen, ja wir hätten ja das gemacht, dann hätte das hätte es keine Probleme gegeben, ist schon klar also. Die Leute in die Verantwortung bringen und in den Gestaltungsraum. Ist ja auch bei deinem, äh, beim Print-Cloud-Team äh, Print so, alle Technologien... Das ist genauso. warum sollte alle ich Technologie, Technologie vorgeben? Das ja. machen wir gemeinsam, entscheiden wir gemeinsam. Und dann stellen wir halt ein paar dumme Fragen. Sebastian? Ich habe auch noch so eine Frage. C-Script und Python sollen ein paar mhm. Wir ja. lösen kein C-Script ab. Die Kompatibilität aller Installationen, aller Kunden ist gegeben und wird nicht geändert. In der Print Cloud, im, äh, wenn Python komplett fertig ist, hm. könnte sein, dass es die dringende Empfehlung gibt, Python zu verändern. Genau. Aber das war es dann auch. Genau. Muss sich also kein Kunde um irgendwie äh, äh, Sorgen machen, dass dann die C-Skripte nicht mehr funktionieren. Das bleibt so, wie es Jetzt ist. In, in, äh, aus Entwicklersicht äh, wird es dann mit einer breitenden Integration auch eine äh, bessere Möglichkeiten geben, um Prozesse zu bebacken? Ähm, ich kenne die Antwort, ich würde aber äh, vorschlagen, das nochmal da äh, mit dem Team äh, die Frage zu stellen. Da gibt es noch einen Vortrag, oder? Oder war schon? <lacht> also in das schon? Äh, also in den Vorschlag Brünn Komet. Wir, ich ich, ich gebe eine halbe Antwort. Wir quälen äh, die, das arme Team mit dieser Frage jedes Jahr. Und